Das ist der VPU blatter den kennen die meisten. Ich habe nur ein Gewinde eingedreht, damit das Holzgewinde nicht so schnell kaputt geht. Hier hat man ein Metallgewinde, das hält also ewig. Entscheidend ist bei dem Fiep-Blatter, was die wenigsten wissen, dass man beim Hereinblasen ganz kurz die Schraube auf sich zudreht, damit der Fiep-Ton hinten einen abfallend wirkt. Das hört sich so an. Wenn man das nicht macht, dann antwortet der junge Bussard und dann weiß man man hat was falsch gemacht. So nicht. Das kann man nachher beim Kitzangsruf machen. Da dreht man die Schraube entgegengesetzt, etwas fester. Das ist ein hervorragender Kitzangstfieb. Ein Klang, so echt wie die Natur. Holz- und Platinvernetzte Silikonringe bringen den natürlichen Klang für den Erfolg bei der Jagd.